Hallo zusammen, und willkommen auf Football Surplus zu einer neuen Folge meiner Serie über die WM 2022. Heute würde ich über Argentinien sprechen, eine Mannschaft, die nicht mit der von 2008, äh, 2018 zu tun hat, da der Kader und die Startelf heute viel besser sind. Aber Argentinien ist vor allem deshalb ein eiser Anwärter auf den Titel, weil Scaloni einen Kontext geschaffen hat, in dem endlich das Maximum aus Messi herausgeholt äh, werden kann, so dass die ist der Hauptschwerpunkt dieses Videos sein wird. Zunächst werden wir uns äh, mit den Phasen ohne Ball der Argentinien beschäftigen, äh, beschäftigen, in, in denen Messi natürlich nicht, der, nicht der Aktiv ist. Der Mittelstürmer hier, äh, Lautaro Martin, ist gleich dies äh, aber aus, indem er die gegnerischen sogar die gegnerischen Außenverteidiger äh, bedrängt. Also unter Druck setzt, äh, während der PSG-Spieler vorne im Zentrum steht, wo er, wie wir jetzt sehen werden können, äh, nach Balleroberung zu einer echten Druck wird. Indem es auf Messi vorne und im Zentrum gespielt wird, äh, stellen die Argentinier sicher, dass sie genügend Zeit haben, um ihren Mannschaftsblock um Messi herum aufzubauen, damit sie in der Lage ist, den Ball zu halten, während er auf ihre Unterstützung wartet. Wie hier, wo viele andere Stürmer den Ball schnell zu Lautaro sich schnell den Ball zu Lautaro gespielt hätten, während Messi die sogenannte Pause äh, auf Spanisch nutzt, wenn er sieht, dass die Lorenzo auf ihn zukommt, denkt er wahrscheinlich, dass Bonucci auf Lautaro hinauslaufen wird. Also wird Messi wirklich diese Pause machen, um auf die Lorenzo zu, zu warten und seinen Schwung zu nutzen, um in die andere Richtung zu laufen und um ihn so umzuspielen. Äh, so werden eben auch die Maria und De Paul Zeit haben, um den Strafraum zu erreichen. Jetzt. Wenn die gegnerische Mannschaft es jedoch schafft, sich aus diesem guten argentinischen Pressing zu, zu befreien und höher zu stehen, bleibt Messi nicht weniger gefährlich, der Ballerobe erneut ermöglichen kann, den Ball zu halten, während er auf seine Mitspieler wartet, um dieses Mal echte Gegenangriffe durchzuführen. die er manchmal selbst einleiten kann, indem er den Ballträger von hinten überrascht. Wie hier. Hier sieht man, dass die anderen drei argentinischen Stürme sich sofort nach vorne bewegen, ebenso wie ein Mittelfeldspieler. Und es ist nicht Lo Loselso, der an diesem Tag als Linksflügel spielte, sondern Rodrigo de Paul, dessen Fähigkeit, äh, Läufe zu wiederholen, für diese Mannschaft wirklich wes wesentlich ist, da er auf diese Weise die von Messi äh, ausgleichen kann, auch weil sie benachbachte Zonen äh, besetzen. Genau. Und mit dem Ball äh, kann Argentinien dieses Jahr aber auch lang spielen, nämlich durch äh, Lautaro Martinez, der in diesem Bereich sehr gut ist und deshalb dem sehr guten äh, Julian, Julian Alvarez ähm, vorgezogen wird, aber auch durch das gute Fußspiel der äh, Verteidiger, insbesondere Romero oder des Torwarts Martinez. Dies sind alle Passmuster eigentlich, die Argentinien regelmäßig anwendet wie hier, vor allem diese, danach könnt ihr die Alchemie der Albiseliste schätzen, da die Meyers Lauf auf Messi erlauben wird, äh, in die Mitte, also das was er in die Mitte ab, abgibt und äh, der Ball wird äh, dies wie, wie üblich eigentlich ausgleichen, Eben. Das ist etwas, das wir wirklich offen sehen können. Aber Argentinien ist auch äh, zu kürzerem Ballaufbau fähig, indem es im ersten Drittel des Spielfelds eine Überzahl schafft, wie hier, äh, wo Emiliano Martinez äh, Emiliano Martinez uns wieder einmal zeigt, dass er viel mehr als nur ein elf Meter Sitzungstorwart ist, 11 Meter Schießen Torwart ist. Äh, Lasse euch nun das oder äh, ich spiele und ich gehe, von, ähm, von Exegier Palacios genießen äh, einen Mittelfeldspieler, den ich wirklich sehr mag, obwohl er leider oft äh, verletzt ist. Ich spiele und ich bitte mich woanders hin. Genau. Neben Palacios der die Tatsache ausgleicht, dass die Maria bei dieser Aktion zufällig auf der linken Seite war, Steigt auch der rechte Außenverteidiger Noel Molina auf. Und zwar nicht auf irgendeine Weise. Mhm. Als er sieht, dass was so nicht auf Messi zuläuft, rennt er schnell zu dem italienischen äh, Verteidiger und zieht ihn bis zu äh, seinem Strafraum herunter, so dass Messi in seinen äh, Lieblingsbereich, äh, Guardiolas berühmte Zone 14, gelangen kann. Genau. <lacht> der Lauf von Molina. Ja, Der äh, eines rechten Flügelspieler im, im Spiel ist jedoch manchmal geplant, dass Scaloni von Zeit zu Zeit nur drei Stürmer aufstellt und Messi weiter nach hinten versetzt, wie hier, äh, wo er im, im Spotlight von Rodrigo de Paul, dem eher vorgehobenen Spieler, erscheint. Dieser wird es Messi ermöglichen, den Ball tiefer zu bekommen durch die gelbe Lücke, die sich äh, vergrößert, da de Paul Gaisedro mit sich zieht. Mh, äh, achtet mal nur darauf, wie Messi den Eindruck erweckt, äh, nicht, am nicht am Spiel beteiligt zu sein, indem er nach vorne schaut und umgeht, um, um die Aufmerksamkeit seines direkten Gegenspielers nicht zu erregen. Und jetzt gibt er ab. Achtet nun äh, seinen ma maskierten Pass auf den Ball. Seine Körperhaltung und die Ausrichtung sein, seines Kopfes deuten darauf hin, dass er den Ball auf die linke Seite weiterleiten wird, so dass sich ein wenig zu dieser Seite neigt, was den Pass auf der Paule ermöglicht und, und Messi wird nochmals vor dem Strafraum den Ball bekommen werden können. Genau in, in dieser so genannte, Zone 410. Gegen einen äh, niedrigen Block übernimmt Messi gerne die Kontrolle über das Spiel, ähm, also ja, als, als wäre es als wäre er wirklich die, dieser Spielmacher, was er eigentlich ist, indem er abgibt, äh, so dass wenn wenn kein Rechtsaußen zur äh, Verfügung steht, äh, der Rechtsaußen für für Breite sorgen muss, also der Rechtsverteidiger äh, hier. Jedoch der Uruguayer ja, über eine 5er verfügte, konnte ihr äh, linke Außenverteidiger gut dafür sorgen, weshalb es wichtig ist, Läufe in die Tiefe zu machen, damit die gegnerische Verteidiger enger zusammenrücken. Ich überlasse ich es überlasse euch, äh, Rodrigo, de, äh, Rodrigo de Paul, ein, ein, ein Kontaktballspiel in diesem engen Raum zu genießen. Genau, ein Kontaktballspiel. Und indem er nach seinem Pass direkt nach vorne geht, zwingt der äh, Atletico de Madrid Spieler den, Uruguay den uruguayischen Verteidiger, also der Außen, ähm, der linksausen Verteidiger, in die Mitte zu kommen und macht so Molina frei. Also Molina ist eben der rechtsverteidiger, äh, äh, genau der rechtsaußen Argentiniens der später von Messi gefunden werden kann, also das ist auch, das ist also auch etwas, was man bei Argentinien recht häufig finden könnte. Genau, und jetzt ist er frei. Das war es also für La Scaloneta, wie sie genannt wird. Eine sehr vielseitige Mannschaft, die sowohl hoher pressen kann, als auch bei Kontern oder durch äh, Kurz- sowie Langspiel gefährlich sein kann. Aber es ist auch vor allem ein Umfeld, ein Umfeld das sehr gut zu Messi passt, wie wir gesehen haben.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 sehr helfen mehr als, also sicher mehr als du denkst ciao ciao